Darf man immer oder nie in einer Beziehung sagen, ja, aber nur, wenn man sich klar macht, dass man nicht von einer Statistik, sondern von einem Gefühl spricht. Nur, wenn Sie und Ihr Partner es als Ausdruck einer Empfindung behandeln und nicht als eine wissenschaftliche Beobachtung, die entweder stimmt oder nicht stimmt.